hallo! hier ist Sarah von der Megabus Crew und heute zeige ich euch, wie ihr ganz leicht einen kleinen Roboter basteln könnt. Für den Roboter benötigt ihr eine 9 Volt Batterie sowie einen passenden Batterieclip. Außerdem brauchen wir einen kleinen Elektromotor, eine kleine Mutter und einen Schalter. Ein Link für Motor und Schalter findet ihr in der Videobeschreibung. Ich verwende außerdem eine Heißklebepistole, um die Mutter mit dem Motor zu verbinden. Zum Verbinden der Kabel verwendet man normalerweise Lötkolben und Lötzinn. Wenn ihr dieses nicht zur Hand habt, dann nehmt ihr so wie ich Isolierband. Als Rumpf für euren Roboter könnt ihr verwenden, was ihr möchtet. Wichtig ist, dass der Schaltkreis auf euren Rumpf passt. Ich habe hier das Logo der Make-It ASPL als Rumpf gebastelt. Sehr gut eignet sich auch eine Schuhbürste. In den folgenden Bildern zeige ich euch nun kurz, wie ich das Logo der Make-It gebastelt habe. Nun geht's an die Verkabelung. Um den Motor mit der Mutter zu verbinden, gebt ihr einen kleinen Tropfen Heißkleber an den Motor und haltet die Mutter in Position, bis der Kleber erkaltet ist. Nun verbinden wir den Motor mit dem Batteriekleber. Hierzu verbindet ihr die zwei schwarzen Kabel miteinander. Da ich keinen Lötkolben habe, verzwirbel ich die beiden Kabel. Wenn die beiden Kabelenden verzwirbelt sind, versiegelt ihr diese mit dem Isolierband. Nun kommt der Schalter an die Reihe. Je nachdem welchen Schalter ihr verwendet, habt ihr unterschiedlich viele Kontaktpunkte, im besten Fall zwei. In jedem Fall müsst ihr den Schalter mit den beiden verbleibenden roten Kabel verbinden. Danach könnt ihr euren Motor kurz testen und wenn er funktioniert, habt ihr alles richtig gemacht. Wenn nicht, müsst ihr eure Verkabelung noch einmal überprüfen. Nun platziert ihr euren Schaltkreis auf dem Roboterrumpf. Wenn alles passt, klebt ihr die einzelnen Komponenten mit Heißkleber auf den Rupf. Achtung beim Motor, der sollte mit der Getriebestange seitlich geklebt werden, damit der Kleber nicht in den Motorinnenraum gelangt. Nun ist euer Roboter fertig und ihr könnt ihn testen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Eure Sarah von der Boss Crew.